Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wer mein letztes Video verfolgt hat, weiß, was wir getan haben und der ist auch dementsprechend jetzt auf der Gewinnerseite im Markt, denn wir haben das getan, was die Market Maker gemacht haben. Wir haben die Liquidität gesucht und sind dementsprechend dann erst in den Markt eingestiegen, als die Liquidität erreicht wurde. Wir gucken uns das Ganze mal genauer an. Ich zeige euch das Ganze kurz im Discord und zwar gehen wir dafür mal kurz hier rein. Wir haben am 21.12. darüber gesprochen, dass das mein nächster Kurzfristiger Trade wird kurzfristig im Sinne, dass es kein Swing wird, ja, sondern eher ein Day Trade. Ja, die Situation sah dann wie folgt aus: Wir haben dann hier diesen Abverkauf nach unten gesehen. Die Liquidität wurde gecrappt und dann ging es nach oben in die Entry Zone. Das hat natürlich die ganzen Breakout Trader hier schön ins Minus reingeballert. Dementsprechend sind dann die Buy Ordern der Breakout Trader zu Sell-Ordern geworden, die auf den Markt geworfen werden, weil, und jetzt kommt der Punkt, eure Stop-Loss-Order ist ja eigentlich nur das Gegenteil von dem, was ihr eigentlich gerade wettet, ja, also seid ihr Short und ihr setzt einen Stop-Loss, ist das eine Buy-Order, so, und diese Buy-Order muss abgeholt werden, und wenn man jetzt eine große Menge an Kapital in den Markt reindrücken möchte, dann braucht man so viele beiordern wie möglich und wie bekommt man das, indem man SL hittet oder liquidiert. So, kurze Erklärung dazu. Ähm, wenn wir uns jetzt mal angucken, wir haben diese Entry-Zone. Diese Entry-Zone wurde dann einen Tag später angehittet und zwar am 23. Und dann habe ich geschrieben, mal sehen, ob wir die ganze Entry-Zone noch bekommen. Dann werden die Entries alle abgeholt. Und was gestern passiert ist, ist folgendes. Wir haben die weiteren Entries abgeholt. Insgesamt sind wir jetzt mit 50 Prozent im Markt und seitdem fällt der Kurs nach unten. Im Gegensatz zu allen anderen da draußen, die wieder ultra bullisch waren, haben wir einfach das getan, was der Markt gezeigt hat. Und wenn du das lernen möchtest, dann bist du auf jeden Fall bei uns in der Bull vs Bear Academy komplett richtig. Alle Infos dazu findest du unter www.bullvsbear-academy.de oder halt eben direkt mit uns. Über Telekom in Kontakt treten. So, so viel dazu. Wenn wir uns jetzt anschauen, wo die Zonen sind, die interessant werden, dann sehen wir folgendes. Wir haben hier diese Targetzone. Diese Targetzone ist Liquidität und diese Liquidität wird wahrscheinlich auch gecrapped. So, diese Liquidität ist für mich das erste Zeichen dafür, dass ich meine Position an dem Punkt schließen sollte oder verkleinern sollte, um weiter oben vielleicht wieder einen besseren Entry zu finden. Mit mehr Kapital, weil ich ja jetzt wieder mehr Kapital habe, weil der Prozentsatz, den ich im Trade drin habe, jetzt natürlich gleich geblieben ist. Aber das Kapital natürlich höher gegangen ist durch den Gewinn. So, und ähm, für mich sieht das Ganze wie folgt aus. Wir sind hier möglicherweise, und ich möchte hier wirklich noch nicht zu viel verraten, aber wenn wir uns das Ganze hier mal angucken, dann könnte es sein, dass wir hier womöglich diesen Abverkauf nach unten sehen dann wieder eine Welle nach oben sehen, um die Liquidität zu crappen und dann erst den nächsten, äh, den nächsten Dump nach unten sehen. Wir haben hier zwei Szenarien, die eintreten können und das ist für mich jetzt mal sehr, sehr wichtig. Und zwar, wenn wir jetzt mal in den Chart hier reinwechseln, dann sehen wir einmal den Wave Reader und hier die Infobox. Und wenn wir uns das Ganze mal angucken, dann sehen wir, wir sind im Eintageschart in der Cloud Bullish, wir sind Bearish in der Wave. Line, was hier diese rote Linie bedeutet, äh, rote Linie ist, in dem Fall im 4-Stunden-Chart. Und wir haben eine bearish Confluence Box. Ich erkläre euch kurz das 89% Setup. 89% Setup ist, wenn die Confluence Box, was in dem Fall das hier ist, oberhalb des Kurses eröffnet und wir zusätzlich in einem bearischen Trend sind, ob das jetzt über die Cloud oder die Wave ist oder in Kombination, spielt keine Rolle. Wenn wir zwei Dinge davon erfüllt haben, haben wir die Wahrscheinlichkeit auf ein 89% Setup. Sollten wir dann noch eine Kerze abwarten und wir sehen, okay, ähm, oder zwei Kerzen abwarten und wir sehen, okay, der Trend geht auch in der Wave auf Bearish, haben wir eine dreifache Bestätigung, was bedeutet, okay, hier können wir den Markt bald shorten. Wichtig. Wo sind diese Zonen, in denen man dann einsteigt? Entweder die Waveline an sich oder die Conference box oder die Liquidität. So, Liquidität ist wo? Man sieht es hier schön. Ich, ähm, ich zeige es mal kurz. Also, ihr seht, die Short Order ist seit hier oben am Laufen. Ja, also seit hier, beziehungsweise sogar noch ein Stückchen weiter oben. Wir haben hier den ähm, Trend-Switch von neutral auf bearish gehabt. Und sind dann nach unten und hatten hier mehrere Re-Entries für eine Short, sind dann weiterhin in diesem Short geblieben, haben aber hier schon das erste Anzeichen dafür bekommen, hier könnte eine Gegenbewegung kommen. ja Aber an sich ist der Trend nach wie vor immer noch Short. Und ich gehe auch davon aus, dass der Trend Short bleibt, zumindest bis Ende der Woche. Die einzige Sache, die mir hier ein bisschen Sorgen bereitet, und da bin ich ehrlich zu euch, ist, dass wir hier eine bullische Confluence-Box haben, eine bearische Waveline und eine bullische cloud und das sind für mich jetzt so dinge da bleibt man besser aus dem markt raus es sei denn man tradet in kleineren äh, timeframes und hat dann dementsprechend so ein entry wie wir ich blende jetzt mal kurz den Wave reader aus ja und wir gehen jetzt mal in den -Tage Tageschart und gucken uns da mal kurz an was wir hier haben also ähm, wir sind nach wie vor in einer Phase, die sehr interessant ist. Und zwar, der Abverkauf hier wird wahrscheinlich hier nicht das Ende finden. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ich gehe davon aus, dass wir wahrscheinlich hier nochmal einen Pull nach oben sehen, ja, um da noch ein bisschen was mitzunehmen und dann weiter nach unten fallen. Warum gehe ich davon aus? Wir sind hier in einer Zone und da können wir uns das Ganze mal kurz angucken. Also hier ist nicht viel Price Action entstanden. Wir haben hier minimale Wicks, also nichts, wo Liquidität sitzt oder sonstiges. Und wir haben auch keine Price Action, wo ich sagen kann, okay, hier könnte sich wirklich ein, in Anführungszeichen, Widerstand bilden. Und der nächste Widerstand wäre halt eben in dem Bereich. Jetzt ist aber die Sache folgende. Wenn ich ein Market Maker wäre, ja, würde ich es wie folgt machen. Ich würde das Low hier rausnehmen, ja, indem ich hier alle Stop-Loss, die hier unten drunter sind, killen äh, kille und würde dann praktisch, dadurch, dass hier ja Unmengen an, ähm, an äh, Sell-Ordern ähm, ausgestoppt werden und diese Stops der Sell-Ordern sind ja Buy-Ordern, die in den Markt geworfen werden, um diese aufzukaufen und das wird dann praktisch geschehen, die Market Maker, die ja mit Riesensummen in den Markt reingehen, nutzen solche Chancen natürlich, um dann die Orderbücher äh, leer zu kaufen und oder beziehungsweise aufzukaufen, um dann praktisch hier den Move nach oben zu bringen. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also, so ein Move kann ich mir vorstellen und ich gehe davon aus, dass das hier die Zone sein wird, in der wir diesen Move beenden. Diese Phase wird bestimmt passieren und wir haben diese Phase ja schon des Öfteren gesehen. Und wir haben es hier in klein gesehen und ich gehe einfach davon aus, dass wir diesen Move hier praktisch einmal in groß hier sehen. Also praktisch hier, wir sind jetzt gerade wahrscheinlich hier in der Phase, ja, da, also hier, ja, so, dass wir dann hier einen Abverkauf bekommen, der nochmal nach unten geht. Wir nehmen dann die Stop-Loss-Order, äh, wir, wir lösen die Stop-Loss aus, die Liquidität, äh, die Liquidierung finden statt und dann kommt praktisch der Move nach Oben. So, ich hoffe, dass das Video euch geholfen hat, falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst gerne eine Nachricht, äh, äh, einen Kommentar da, äh, teilt das Video gerne und vor allen Dingen würde ich mich mal freuen, wenn ihr mal ein paar Wünsche äußert, was für einen Coin wir uns als nächstes angucken sollen. Wichtig ist, das Video kommt immer ein, zwei Tage versetzt zu dem eigentlichen Video, ja. Ähm, denn in der Academy kommt das Ganze natürlich früher. Das ist vollkommen klar. Jetzt sehen wir hier auch gerade live, was passiert. ja, Also erinnert euch dran. Ich habe es euch gesagt. Ich hoffe, ihr habt auf, im letzten Video auf mich gehört. Das war's von mir, euer Sagi. Macht's gut. Ciao.